Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger. Frag den Roger, dem Portal rund ums Thema Digital Marketing und ab sofort nicht mehr wöchentlich aufgrund von Zeitmangel, sondern zwei wöchentlich, jeweils mittwochs das Video und dann am Dienstag der Podcast. Ich beantworte dir jeweils eine Frage, heute zum Thema Wie starte ich unabhängig von Social Media einen Wettbewerb? und welches die Rahmenbedingungen sind, die du einhalten musst, das kann ich dir sehr gut in der ersten Folge erklären. Wenn du also wissen möchtest, welche Voraussetzungen du haben musst, um einen Wettbewerb zu veranstalten, was dort die rechtlichen äh, Dinge sind, die du beachten musst, dann hör bzw. schau dir Folge 1 von Frag den Roger an. Jetzt geht es darum, wie starte ich unabhängig von Social Media einen Wettbewerb. Das geht im Prinzip ganz einfach. Du packst auf deine Webseite ein Formular, beschreibst dort kurz den Wettbewerb, worum es geht. Der sollte natürlich ein bisschen mit deinem Business zu tun haben und hast dann auch die Möglichkeit, unten im Formular zum Beispiel eine Frage zu stellen. Und diese Frage muss man dann beantworten, entweder per Auswahlverfahren, per Klickverfahren oder was auch immer. Das ist dir grundsätzlich freigestellt. Der Nachteil an dieser Option ist, dass du im Prinzip manuell danach die Personen herauspicken musst, die dann gewonnen haben. Wenn du jetzt zum Beispiel Preise von 1 bis 5, Platz 1 bis 5 entsprechend vergibst, dann musst du das manuell herausschreiben bzw. manuell auswählen oder du füllst dir äh, Zettel aus zum Beispiel und äh, packst das dann in eine Schüssel und lässt eine Fee oder du selbst äh, lässt daraus dann äh, die Namen ziehen und zeigst das dann zum Beispiel bei Facebook Live Online oder auch über YouTube oder wo auch immer oder machst ein Video daraus und publizierst das dann je nachdem wie du das möchtest es gibt jetzt aber auch eine Möglichkeit wie das viel einfacher geht nämlich über ein Tool was ich vor circa 4-5 Jahren kennengelernt habe das nennt sich Wu da schreibt sich wo -O und dann die box.com. Dort hast du ein Tool, wo du mehrere Möglichkeiten hast, einen Wettbewerb zu veranstalten. Zum Beispiel, wenn du ein äh, Fotostudio hast und dieses Fotostudio ein bisschen bekannter machen möchtest, dann kannst du dir ein Thema aussuchen und aus diesem Thema heraus machst du dann einen Fot Fotowettbewerb und die Person, die den Wettbewerb gewonnen hat, die kann entweder zum Beispiel ein äh, exklusives Fotoshooting bei dir gewinnen oder oder oder. Da bist du natürlich freigestellt und der große Vorteil von diesem Wettbewerbstool, also es ist im Prinzip nicht unbedingt nur ein Wettbewerbstool, da gibt es noch mehrere Möglichkeiten, dass du eben die Leute, wenn sie an dem Wettbewerb teilnehmen, ganz vollautomatisch herauspicken lassen kannst. Das heißt, du musst keine Excel-Tabelle führen, du musst keine Zettelchen schreiben, du musst nicht irgendwie äh, den Wettbewerb schauen, dass das da mit diesem mit dieser Kugel oder was auch immer du dann hast, die Zettel gezogen werden, sondern du machst da zwei, drei Klicks und zack, hast du deine 5 bis zehn oder 20 oder wie auch immer, wie viele Gewinner du dann auswertest. Es gibt noch einen weiteren Vorteil von Woobox, Du kannst Woobox nämlich über einen Link entsprechend auf den Social Media Plattformen teilen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn die Leute sich zum Beispiel einloggen auf dem PC über Facebook, dass du dort einen Tab auf deiner Facebook-Seite hinzufügen kannst. Ist aber nicht mehr so relevant, weil heute die Leute eigentlich nur noch über Smartphone auf dem auf Facebook entsprechend surfen und sich da durchscrollen. Deswegen ist es einfacher, wenn du dann den Link hast. Und diesen Link kannst du nicht nur auf deiner Webseite einbinden, zum Beispiel als iFrame, das alles über dieses System läuft. Dann brauchst du nämlich nur einmal den Wettbewerb komplett zu erstellen auf Woobox und dort bekommst du dann dieses, dieses sogenannte iFrame, was du einbinden kannst. Bei WordPress gibt es eine andere Möglichkeit, wie du dieses diesen Wettbewerb entsprechend einbinden kannst. Und so hast du es dann natürlich viel einfacher und selbstverständlich auch professioneller, wenn du dann die Auswertung machst vom Wettbewerb. Das also die zwei Möglichkeiten. Ich empfehle dir die Möglichkeit von Woobox. Das kostet, wenn du zum Beispiel das mit einer Fanseite zusammenhängst, dann kostet das 30 Dollar pro Monat. Das kannst du natürlich einmal nutzen und dann wieder abbestellen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wie du zum Beispiel das auf mehreren Fanseiten dann direkt publizieren kannst. Und dann hast du auch die Möglichkeit, zum Beispiel noch ein White Label zu nutzen, wo dann die Person bzw. wo dann unten links oder rechts, je nachdem, wo es steht, woBox.com nicht mehr steht, sondern äh, zum Beispiel dein Firmenname. Bei mir wäre es jetzt entweder rogeruckstuhl.ch Lernen mit Roger oder Frag den Roger. Wäre dort drauf, du kannst auch dein eigenes Logo einbinden, da bist du relativ frei. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen weiterhelfen, wie du einen Wettbewerb ganz einfach auch unabhängig von Social Media starten kannst. Würde mich natürlich freuen, wenn du auf fragdenroge.ch dich entscheidest, mir ein Gefällt mir dazulassen auf meiner Fanseite. Die nennt sich dann Digital Marketing Lernen mit Roche. Dort hast du auch die Möglichkeit, der Gruppe beizutreten, zum Beispiel auf Facebook. Die gibt es aber auch für Xing und LinkedIn. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest rund ums Thema Digital Marketing, dann empfehle ich dir sehr meinen Digital Marketing VIP Club. Den kannst du kostenlos nutzen auf Lernen mit Alles an einem Stück geschrieben. Und wenn du dich dort registrierst, bekommst du direkt Zugriff auf viele E-Books und Videos, die du dir dann online anschauen kannst bzw. herunterladen kannst.